eigentlich weil ich will nicht schlafen gehen. Nein. Klingt als käme jemand herein. Oh Gott. Oh Gott. Er ist näher gekommen. ich bin bewaffnet aber du bist doch bei mir vorbeigekommen was dann sollte der ehre sein mich zu wecken Input der corrected: Ihr vorher hat gibt es da nicht. Ja, und Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ich bin ein Fox -Wüsten, ein fuchswüsten Typ. Keine Ahnung, ich weiß langsam nicht mehr, was ich hier tragen soll. Deswegen suche ich mir einfach irgendwas aus. Ähm, in der letzten Folge haben wir das DLC. Ich weiß überhaupt nicht, wie das heißt. Ehrlich gesagt, auf Englisch heißt das, das, das Feld Dragon Xenolog. Ne? und Xenolog, es gibt ja immer, es gibt ja mal Paralogs, das sind ja ähm, Nebengeschichten, also Nebenstories, neben missionen in Fire Emblem spielen, ne? Und dann es mal Xenologs und Xenologs sind immer DLC-Quests, die man meistens runterladen kann. Da war es schon ein bisschen schlimmer damals mit Fire Emblem. Da konnte sehr viel mehr runterladen und ne, das war furchtbar. Drei Euro für ein für eine farm map wo du irgendwie geld farmen kannst oder erfahrungspunkte sammeln kannst und so Ach, furchtbar und dann haben die natürlich Eroberung äh, ausgebracht vor allem Eroberung, welche so bock schwer war dass du irgendwie darauf angewiesen warst also ja das war schon irgendwie hm. da sind schon die weiß nicht, die 30 euro die ich hier für diese ganzen sachen hier ausgegeben habe schon ein bisschen mehr wert finde ich so jedenfalls aber Machen wir jetzt weiter. Ich habe wieder Bandgespräche und so angesammelt, aber die gucken wir uns jetzt am Ende des Parts an. Ne? Die werden wir jetzt uns immer am Ende angucken, weil da tun sich schon eine Menge zusammenstauen. So, ich glaube, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der Grund, warum ich so viel habe, ist weil ich mich da ein bisschen reingehängt habe. Ich habe ein bisschen, ich war ein bisschen spendabel, was meine Bandfragmente mal angeht, weil ich hatte ja irgendwie so 39.000 hier hier unten rechts hier die band fragmente ich hatte 39.000 ich habe 17.000 ausgegeben äh, der grund warum ich das gemacht habe ist bei mir etwas aufgefallen ist und zwar erinnert doch vielleicht in der letzten folge weil vale hatte ich wen ausgerüstet gegeben ich glaube bei ne? auf level 5 war bei lefter level 5 ich weiß es nicht hatte ich ich auf jeden Fall Coin gegeben, ne? Und wir gucken uns mal Coin an. Corinne ist immer noch Level 5. Ich bin mir ziemlich sicher, Coin war schon Level 5, als ich ihr letztes Mal ausgerüstet hatte, ne? Als ich ihr letztens dings ausgerüstet habe, ne? Aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher. Ich habe auch nichts irgendwie trainiert. Also mir ist jedenfalls aufgefallen, äh, wen hat ich nochmal meinem hauptcharakter gegeben? Ich weiß das gar nicht. Bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wen ich mein Hauptcharakter gegeben hatte. Im letzten Part. Aber jedenfalls ist mir halt aufgefallen und zwar. Ich glaube, irgendjemand hatte Mikaya, ne? Hatte sie Mikaya? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist mir nach dem Aufnehmen etwas aufgefallen und zwar die Charaktere haben keine Band Erfahrungspunkte bekommen. Und das ist wichtig zu wissen, weil das bedeutet, dann, ich kann jeden Charakter, jedes Bandfragment geben, jedes Emblem bringen, jeden Emblemring, ne? Ohne irgendwie darauf achten zu müssen, dass ich das weiter hoch trainieren muss, weil die kriegen sowieso keine Erfahrungspunkte, ne? Meine Charaktere kriegen auch keine Erfahrungspunkte, das heißt, ich muss gar nicht darauf achten, wen ich da reinnehme und wen ich, ne? Ich kann einfach meine stärksten Leute da reinnehmen, ne? Und nachdem ich das herausgefunden habe, äh, habe ich erstmal einige Charaktere mit einigen Bandfragmenten ja hochgelevelt zum Beispiel Eik hier Diamant und Eik, ich glaube, Eik war irgendwie Level 13 oder 12 oder irgendwie so was mit Diamant und das Coole an dem Emblem ist, sobald die Level 15 erreichen, haben die sozusagen alle ihre Waffen zur Verfügung. Ne? Also, ich habe ja Drahtnähe freigeschaltet mit Eik, der auf Level 15 war ne? und ich konnte halt sowieso nicht auf Level 20 hochleveln. Ich glaube, man kann halt immer nur so. Also, ich nehme an, man kann jedes äh, Fragment nur so weit hochleveln. Weil nicht wie das Maximum, das irgendjemand mit diesem Fragment erreicht hat, und habe ich zum Beispiel glaube ich nur maximal Level 16 mit irgendjemanden erreicht, deswegen konnte ich halt, glaube ich nur so bis zu Level 16 hochleveln oder so. Ich weiß es nicht. Ich konnte jedenfalls nicht auf Level 20 hochleveln, wollte ich auch gar nicht. Aber ich habe so gut wie mit jedem Charakter, den ich plane, ins DLC mitzunehmen, die Charaktere auf Level. 15 hochgelevelt Also ich habe mir jetzt sozusagen 12 Charaktere jetzt hier ausgesucht, die so in der engeren Wahl kommen als Charaktere, die ich ins DLC reinnehmen will. Ne? Weil ich krieg sowieso keine Band-Erfahrungspunkte, ich krieg keine äh, Support-Punkte mit meinen Band-Charakteren, mit meinen Emblem-Charakteren. Von daher macht es überhaupt keinen Sinn, irgendwie unterlevelte Embleme da reinzunehmen. Ne? Deswegen habe ich, weiß nicht, ein bisschen übertrieben mit einigen Charakteren. Ne? Also alle Charaktere, die jetzt hier in Ring haben, ne, fallen so in der engen Wahl ins DLC benutzt werden. Hier er hatte zum Beispiel Coins schon auf Level 20, ne, das schon bevor ich irgendwie angefangen habe zu trainieren. aber ich glaube, im irgendein Kapitel habe ich mal Level 20 mit ihm erreicht. Dann ne? und ja, deswegen habe ich jetzt mit ein, einigen Charakteren ja mindestens auf Level 15 hochgelevelt. Auf Level 15 gibt es außerdem auch keine keine bandgespräche hat das heißt da konnte ich einfach hochleben, ohne mir irgendwie zu notieren ja das gespräch muss ich noch on screen zeigen und so ne? und ja ich habe mir dann so ein paar charaktere ausgesucht ne? Anna mit bei left zum beispiel weil sie hat irgendwie sie ist sie hat eine gute synergie damit weil wenn sie tanzt dann gibt sie angriffskraft also stärke was nicht schlecht ist oder ihr panett ist der charakter mit der höchsten stärke wert das heißt wenn ich mit ihr wenn ich sie mit lind zusammenpacke und sie ihren Fernkampfangriff angriff einsetzt dann macht sie am meisten schaden habe ich sie auf dann habe ich Lin auf level 15 hochgelabelt um diesen bogen zu bekommen mit dem ich wahrscheinlich dann auch aus der ferne angreifen kann das heißt sie ist noch stärker also keine ahnung äh, die charaktere die ich hier so in der engeren wahl gepackt habe habe ich außerdem noch einige fähigkeiten beigebracht hier zum beispiel lanzen kraft weil ich mit stärker wenn man eine Lanze ausgesetzt hat, auf Kosten der Ausweichfähigkeit, was bei Louis nicht wichtig ist, weil er halt ein dicker Tank ist. Weil, wie gesagt, ich kriege ja keine Erfahrungspunkte. Normalerweise habe ich ja immer hier, normalerweise habe ich ja immer hier diese Fähigkeit von bei Left drin. Ne? Also hier die respektable Lehrkraft ne? oder Momente, aber da ich sowohl keine Erfahrungspunkte als auch support punkte oder band erfahrungspunkte kriege wäre das verschwendung irgendwie diese fähigkeiten zu haben im dlc deswegen habe ich die alle ein paar sachen ja lernen lassen ne? mich so ja ein bisschen vorbereitet für das DLC. weil ich ich musste nur ein kapitel spielen letztes mal um zu sehen dass das ganz schön nervig wird diese wölfe die sind schon jetzt ganz nervig und ich habe so das gefühl die werden wahrscheinlich ein trend sein in diesen in diesem dlc und deswegen wollte ich mich halt gut vorbereiten, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, alles klar. Falls das DLC irgendwie sehr unschön wird, bereite ich mich doch la lieber so ein bisschen hier irgendwie vor, ne? Für den Fall der Fälle, ne? Weil wie gesagt, ich kann ja nicht leveln. Das heißt, ich kann irgendwie an ja meiner Situation nichts ändern. Ich muss mit meinem, ich muss mit dem Blatt spielen, das mir irgendwie zugeteilt wird, ne? Und wenn das Blatt von sich aus nicht irgendwie gut genug ist, dann habe ich halt ein Problem, ne? sehen muss ich mich ein bisschen vorarbeiten so dass ich hier mal ein paar Dinger wieder abholen und ja und ja Screen habe ich da übliche gemacht ne? Supports gefahren die schauen wir uns jetzt noch an ne? wir haben zum beispiel diamant und weil vale. diesmal wird es nicht nur weil vale, versprochen ja, diesmal habe ich auch daran gedacht den record button zu drücken Katsuga, naja, あの wahrscheinlich, aber ein bisschen... wütend sein auf sie, ne? Na, <lacht> Okay. Was ist das? Uh, was 誰<音楽> Gleiche. Das gleiche. Da wird irgendwie das Thema von jedem ihrer Supports sein. Ne? So, dann haben wir hier und... Oh, mal hat eine Menge Supports, alles klar. wir und Ivy. Los geht's. Mit den Prinzessinnen ein bisschen okay. abhängen. 話なるほど。ええ。 そうそう初めて Okay, man war relativ chill. Aber wie sieht es hier mit aus? Mit Obwohl sie scheint mir auch eine sehr vernünftige Person zu sein, ne? フィレネ 1 その und haben wir überhaupt irgendwas gegen wir reden gemacht also haben die jungen gehört gegen ferien gemacht die blutung ich weiß nicht so und dann war es eigentlich schon ne? ich habe keine Supports mit jemandem jemanden ich habe auch gar keine geschenke verteilt weil ich keine so viele hatte und mir ist auch irgendwie aufgefallen hat das irgendwie gar nicht so einfach ist weil ich halt nicht weiß wie viel ich brauche ne? ich muss jetzt mal ansammeln so ich habe gar nicht letztes mal darauf geachtet ob irgendwie die Kocheffekte irgendwie in auswirkung hatten auf die dlc charaktere also oder meine Charaktere im DLC. Oh nein, ich habe es vergessen. Pff, nein, der Bodengott wird sehr unzufrieden sein. Okay, also ich habe ja, ich habe ja mit einem B. Äh. So, was mit Weil, Ja ne, so Neulinge hier. ich diesmal irgendwie was hier. So, was hat mir da immer gefehlt? Weiß ich nicht. Aber diesmal habe ich alles hier. Na, ich hätte keine Geschicklichkeit. Damit. möglichkeit Magie und Resistenz. Chili-Salat. Wusste nicht, dass es sowas gibt, aber okay. Gemüse. Warum nicht? Anzeigen, was auch ah. schon irgendwie gedacht und wir haben noch Glück, habe ich euch bekommen. Ne? Alles klar, dann müssen wir das in den Boden schmeißen. So, Gott, ähm, haben wir nur ein Ding in der freigeschaltet zeit Zeig ja. ging relativ schnell. Man kann auch sein, hat die irgendwie ein sehr schnelleres Wachstum haben, ja. In Sachen Support, Was manchmal in Fire Emblem spielen so. Einige Support schneller wachsen als andere. Wie konnte sie mich nur bemerken? einfach nur seine dicke Rüstung. 俺 救うためだよ。私のせいで大勢の人 Verstehe ich verstehe irgendwie nicht. Sie hat, sie hat aber wohl wirklich nur ihren seinen Namen gesagt, ne? Äh, das Spiel hat es übersetzt als du bist ein sehr gut, gutherziger Mensch, ne? Ein gutmütiger Mensch, ne? also bei übersetzen nehmen die sich schon irgendwie freiheit ne? da hat irgendwie nicht irgendwie was zu tun mit das hat die leute irgendwie weil nicht sachen falsch übersetzen aber ich glaube die nehmen irgendwie mehr freiheit als sie eigentlich sollen ne? so finde ich das jetzt jedenfalls oh. also ich meine war ganz offensichtlich ja nicht die übersetzung ne? aber nicht ich habe eine Menge Sachen letztens bekommen ne so, mal die knusprig Sachen ja alle oder ein von diesen diesen Witzwaffen okay hm, Kollege Kollege du machst mich fertig. Ähm, dann nehmen wir uns das für nächstes Mal auf hier. Mal sowieso nichts kriegen. Aber ich habe jetzt auch schon Volkswagen, <lacht> volkswanger hm, Was ist schwert von Alphonse? Okay, Eric. Nein, ah, der Typ aus Fire Emblem Heroes. Ah, ah, ah. Hm. ah. Okay. Mehr können wir jetzt also nicht machen, ne? Noch jetzt weiter ins DLC, ne? In das nächste Kapitel des DLC. So, um Ganz kurz zu gucken, ich habe Tätigkeit plus 1. Dann werde ich ja gleich mal sehen, ob das was gebracht hat. Ne? So die Werte von einigen Charakteren sind natürlich dementsprechend hoch. weil die Level 10 oder 15 oder so, sogar schon 20 Charaktere hier als Dings als Ausrüstung hier haben. Ne? Da sind die Werte dementsprechend noch ein bisschen höher. Dann gucken wir mal Problem ist, ich habe jetzt nicht an Erinnerung, was die Charaktere alles für Waffen hatten und so, ne? Im DLC, die haben ja vorgegebene Waffen und Ausrüstung und Klassen und so soweit. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich die richtigen Charaktere gewählt habe, ne? Ah, guck mal ne? Wir gehen zur Dämonwelt ich kann die Einstellung jederzeit ändern. Ich kann die zeit auf extrem hoch gehen, ne? Weil ich aber nicht machen werde ist meiner Meinung nach schon herausfordernd genug. Weiter als schwer ist immer irgendwie so ein riskant bei Fire Emblem, weil man weiß nie, wie schwer es ist und wie wie krass das manchmal sein kann. So, ich glaube, wenn man hier aber ins Menü geht, dann ja, dann sieht man nicht die Werte der Charaktere da finde ich ein bisschen nervig weil das hätte mir irgendwie geholfen irgendwie so zu entscheiden wen ich hier mitnehme aber ich glaube ich habe zum beispiel hier anna mitgenommen ne? aber ich glaube sie ist gar kein krieger oder beserker in diesem kapitel sondern ein kämpfer was nicht so gut ist also ich muss mir mal die charaktere irgendwie genau anschauen bevor ich die auswähle jedenfalls oh, grüner garten ist das nicht da wo wir gegen so mutti gekämpft haben und sie gott hatte okay. ich weiß nicht warum da zutaten sind aber anscheinend können wir danach hier oder keine Ahnung aber ich meine hatte doch irgendwie hat er nicht irgendwie letztens oder bin ich mir nein egal jedenfalls jenfalls wir zwei Grüner Garten nach der des Assassinen sucht der Wim gott mit Nell und Nell in Firen einen Armring dann gehen wir mal da rein Warte mal weiß ja das ist alles gleich ich ich auch kaufen kann, da ne? ja, bringt ja nichts. In dem Metall ist ja wieder vollkommen anders. Gehen wir einfach da rein und sehen, was hier los ist. Ne? Und dann sehen wir ja: Es der Unruhe, dem Mondwelt 2. Jetzt haben wir Sephir. Hangane ni mitta, sonobasho de. Tadashkusin yukua daren no hini kubete. Nanats no hono wa yuri kanoni. Sarito de canomono ashtäil. Wird aber Okay, what's that? It's a good thing. I'm the house. Oh, Hector, also werde ich ja alle DLC Charaktere treffen. wo ich überhaupt gegen die gekämpft habe, bei zwei habe ich ja noch nicht bekämpft. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. すごく高選的だよ。ああ。王族は特にね。味方だっ uh -oh. Ist er auch durchgedreht. Hat eine Augenklappe, so wie Dimitri die ist durchgedreht. Diese dreckigen Ratten könnte sie nicht riechen. Bringt jeden einzelnen von ihnen um. Celestia. Okay. Ich habe nur überrascht. Ja, geht weil ich direkt steigt meine Pony denken musste wegen Celestia. Prinzessin Celestia aber das ist irgendwie noch überraschender. <lacht> <lacht> 先に説明をすべきでしたね。 das also ist irgendwie so merkwürdig gerade. macht ja irgendwie Sinn, ne? Weil sie gehört ja auch zu den Dämonen. In unserer Welt ist sie ja auch ein Verbündeter von den Dämondrachen, ne? Also macht ja eigentlich Sinn, dass sie Verbündete von denen ist, ne? 新流<笑> dass also er irgendwie kein einziger paar anspricht irgendwie hey warte mal <lacht> äh, äh, <lacht> warte meinst Gris ist auch auf unserer Seite? Also die Version von Gris oder die anderen Bluthunde? Ich werde sie so weit von dem den Thumbnail reinpacken, ne? Und dann jeder, der irgendwie das DLC nicht kennt, wenn es dann denken, oh mein Gott, wir müssen... Oh mein Gott, der Daniro, der muss gegen... muss gegen Zephyr kämpfen. Oh. Da gucken sich Leute im Part an und dann gehen dann reagieren dann voll so Was? Das ist ein Plot Twist im Fernseher. Okay, die sind böse. Das ist da intakt. Los! ist Das da. dann ist ich glaube, die Wahl der Charaktere ist jetzt sehr viel einfacher. Nicht mit in die Schlacht nehmen. So weit habe ich die beiden ausgerüstet äh, mit dem und so. ブロディアが要する妄想士は幼い王女 <lacht> <lacht> Der 弱虫となってしまわれた Krass in dieser Welt. <lacht> 後に続くもの ja. 出る もしお兄様。セリーヌ。<笑> Oh, wir sind auch hier. Ich oh. habe hier eine große Katastrophe. ギトス あなたが新流様の 私たちもしくは ich halt Gewalt anwenden. Ja. stehe daneben und sag nichts. お願いです。私はあなたたちと 神竜様? <laughs> 竜セリーヌ。なるほど。 あれは異常なほどだった。<笑> Also, ich weiß jetzt schon von Solin, in so einer sadistischen Aura gibt es bestimmt Dutzende Fanart von da draußen. Aber genau auf so stehen die Leute. kennt ihr auch andere Seite? Ja, ja, <lacht> tut, äh, tut, äh, auch Ich ja, unserer seite kämpfen ja, ja, auch einer der ja, die man ja, ende des spiels ja, ende des dlcs bekommt hat? War ja, auch ja, merkwürdig dann ja, ja, ist nur am Leben. Okay, ah, diesmal kann ich ja nicht mal... Sehr cool. haben wir sind so Level 18 jetzt. Wir sind eiskalt hier hochgelevelt. da ja, und sie ist eine Melusine. Ist aber ähnliches wie eine Limousine. So, sie ist... Ja, Drachenritter, weibern ritter ne? Also Malik ritter sowie Camilla. In einen Gegner besiegt, sie verbündeten im Umkreis von zwei ein treffer plus 20 für zu zu. Okay, sie hat aber nur Elfen Donner, was mir nicht so gefällt. Anführerin der vier Winde und Magie Drache. Okay, sie kümmert sich voller Liebe und um ihre Gefährten. Vier Winde magische redner auf einem bösen Drachen setzen kommt mächtige Magie und Schwerter ein. Dann wird irgendwie voll merkwürdig, wenn sie sich uns anschließt und wir gegen viel kämpfen. So, ich muss natürlich erstmal etwas checken. Wer bist du? Wer bist du? Verzauberer, ein Sanitäter, versiert mit Umgang mit Items im Kampf. Herausragend in der Unterstützung. nutzt den Vorrat. Okay, das ist eine neue Klasse, aber gut, hat meine Charaktere irgendwie hochlemmen. Hier sind Schätze, wie darf ich da bitte schön verstehen? Kann ich dann auch mitnehmen? Okay, da ist einfach nur okay. Der ist kein Charakter, das einfach nur so ein random, das ist einfach nur der random Skin hier hierfür. Sehr, der sieht, der sieht irgendwie aus, auch, hätte irgendwie so einen Dienstmarkt-Klamotte an. <lacht> den Rüschen und so. So, und ich sehe gerade, da ist ein Dieb, ne? Und hier ist eine Truhe. Und das ist auch eine Truhe, sehe ich gerade. Aber da komme ich doch bestimmt mit ihr hin, ne? So, was ich nachgucken will, ist... Tun, tun nicht Butcheron und Corum laufen. Oh, guck mal, wie wütend er ist er ist ein königlicher hm. kriegstreibendes individuum ein geübter ritter der sich auf den umgang mit lanzen versteht alfred für jens könig aus einer anderen welt verbittert und voller streitlos erledigt er seine feinde ohne gnade Selbstverteidigung verteidigung Verwendet die einheit warten ohne anzugreifen nur item zu verwenden er sie stärkt plus zwei Okay, er hat einen Wolfsbeil, eine Silberlanze und ein Speer. Wo ist hier? Ah ja. <lacht> und Sie ist eine königliche. in Individuum. Er tentiert Marion, die auch mit einem Schwerten gehen kann. Und Stäbe. Okay, sie greift also nicht physisch an. Was voll schwachsinnig ist. Warum sollte man das jemals machen? Also wenn ich mal mit genügend Resistenz da einpacke dann ich kann jetzt schon ich rieche jetzt schon dass von ihr irgendwie dutzende Fanarts geben wird hm. ja, vielleicht schon gibt ne äh, irgendwie vermisse ich ja wir But und Louise und äh, Etti und und äh, wenn man noch alles hier ich glaube das macht es irgendwie einfache Charaktere hier zu wenig ich mitnehmen will ne? Ich nehme ich nehm natürlich die beiden mit, ne? Und ich kann gar nicht alle Charaktere mitnehmen, sehe ich gerade. Ich kann gar nicht, ich kann gar nicht. Äh na, schon kann ich mitnehmen, ne? Etty und schon ja, Etty und schon waren von Alfred, ne? Und äh da es bestimmt einige gute Interaktionen, ne? Luis und ähm... na Luis, Chloe und Luis. <lacht> Luis habe ich sogar irgendwie drin gegeben, ne? Ja. ja. Erika. das muss man ganz kurz gucken. Wer hat hier eine Menge Resistenz? Ich brauche irgendjemand, der es mit Dingen hier aufnehmen kann. Ich ganz auf den falschen Wert. Äh. 18. Ich würde ja sagen, schon fast. Hortensia, ne? Mit 22 Resistenz. Aber... Oh. Vale aber noch besser. war mal Band vale Level 1 mit... Ach so, die haben... die haben wieder die Ausrüstung gewechselt, alles klar. Da, Weil vale und Mikaya, immer noch Level 1 hier, ne? obwohl ich letztens mit ihr mit dings ja umgelaufen bin ja. also sie hat keine erfahrungspunkte mit Mikaya bekommen obwohl sich sie letztens damit rumlaufen ließ ich habe so fast das gefühl ich bräuchte et aber sie ist nur eine schütze sie hat momente was auch nicht so cool gerade ist ich muss jetzt meine Charaktere erstmal wieder hier umändern. Zuerst so, einmal er kollege ne? war auch schon ein bisschen blöd. Ne? Ich kann gar nicht die Ausrüstung von denen wechseln. Aha, hm. warte ich hier nicht? Eine andere Axt mal gegeben. Ein Tomahawk oder so ist das jetzt weg nämlich definitiv ich wollte eine Eisenachse oder damit der irgendwas trifft ich habe nur Stahlleste Stale sind die mit der besten Trefferquote mal, das mal rein aber oh, das ist ein bisschen doof gemacht wenn ich ganz ehrlich bin okay Nehmen wir Celine und alfred nur mit Ich sagen ne, ja wohl louis wäre eigentlich auch nicht schlecht hier ja, für dieses kapitel hm. so ich weiß nicht ob ich hier die dings bekomme die hätte wie hoch ist sein Level mit in 12 Leider nicht 15. Also kannst du nicht das hier ausrüsten. Äh, hast du. Weil was ich hier als erstes machen will, ist, ne, ist natürlich die Schatzdrohne hier einsacken. Ne? Da ist ein Dieb. Welcher sich nur eins, zwei? Ach wegen dem Wald hier, ne? Ähm, wer hat ja eine Menge... Bewegung, da komme ich leider nicht hin. Warte mal, kann ich, kann ich sehr, nicht sehr viel. Sehr ja, kann ich eher Dings geben, Sigurd. Vielleicht Bewegung plus fünf, ne? Dann wäre meine Aufgabe mit, auf jeden Fall schon mal mit ihr hier da oben hin zu rennen, ne? Uh, 1 2 Sie geht bis hier hin, ne? Und dann wenn ich Dings einsetze, bekommt sie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cool. Da komme ich doch hin, ne? Nein, alles abgebrockt abgeblockt. Sie kann nicht darüber fliegen. Warum nicht? Das heißt Oder kann sie darüber kann sie so darüber fliegen? Also so, so. Ich weiß es nicht eine pflegende Einheit müsste sie eigentlich. Ich weiß noch nicht, wo die Diebe hinrennen, sobald die Schatzsucher eingesagt haben. das war kurz was gucken. Wie stark seid ihr? Verteidigung 14. Das ist eine Menge Verteidigung. Ich nicht, dass ich hier erledigt kriege, bevor wir irgendwie... Also <lacht> problem Problem halt. Ne? Ich... Was soll ich denn hier machen? Ich weiß nicht, was ich ja machen soll jetzt. Ich nehme definitiv Eti mit und sie holt sich jetzt hier linden So, Alfred, du kriegst dann... Ich brauche jemanden, der halt gut gelevelt ist mit ihm. Nee, da, da mein hauptcharakter nehmen hauptcharakter soll marf nehmen da muss ich jetzt hier natürlich wieder alles umändern ne? die haben natürlich alle level 1 mit ihren charakteren ich glaube er wäre eigentlich am besten mit also hat irgendwie ein witz sein hat irgendwie die schlechteste einheit aller zeiten ist also pff. So, ich brauche was anderes als ein Stahlschwert mit ihr. Aber ich glaube, das habe ich nicht. Nee. Gott. Warum denkt Fire Emblem, dass es immer eine gute Idee ist, Stahlschwerter als Standardwaffen zu haben? Die sind meistens immer die schwersten zu führen, ne? So, vale, mach mal Pause. Du, nimm mal Elfenwind raus. Ich muss halt alles in den Vorrat schicken, damit die halt darauf zugreifen können, ne? aber ah, meine ganze vorbereitung hier schon wieder durcheinander gebracht ne? so. aber das spiel muss ja irgendwie so konzipiert sein dass ich da irgendwie auch schaffe ohne mich irgendwie vorbereiten zu können ne? Weil sonst das hat schon ein ganz schön mieser witz sie hat auch schon wieder komplett andere klamotten Den schnitter das ist okay, das ist okay. glaube ich auch okay. Hm. So, du hast eine höhere Stärke als sie. Ich weiß, du mit denen irgendwie besser dran, aber... <lacht> ah, die Diebe werden hat nervigste aller Zeiten hier sein, ne? Wenn ich es schaffe, den Dieb da hinten zu erledigen, ist ja aber okay. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Na gut, gehen wir hier rein. Ne? 50 Minuten und ich bin noch nicht mal. Aber die Katzen davor war auch ganz schön lang. Ne? Ich habe keinen Heiler, sehe ich gerade. Ah, muss ich ja auch noch packen. Ja. Boah. Ähm, habe ich teleport oder irgendwie was habe ich teleport irgendwie rettung oder irgendwas Nö. <lacht> das spiel gibt mir aber auch echt nicht viele optionen ja gerade ne? mit denen ich irgendwie was machen kann ähm. hat eine Menge Angstkraft. Man noch, ich glaube, ich muss sie mit Linia reinpacken. Und dann gebe ich nämlich, dann gebe ich, dann gebe ich... Geb ich ihr Lin, ne so wie geplant und etik kriegt. Corin. na sie hat Korn. Ähm... Du kriegst, boah, habe ich dir gegeben niemanden. Kaya. dann kannst du auch heilen, genau. So sind wir so vorbereitet, irgendwie nicht, ne? Right bei by Sigurd, Ja, ja, ja, weil ich muss mich um die Dübe kümmern, geht nicht anders. So, dann war aber nur ein Heiler hier bei uns, aber jetzt soll man machen. ne? Ich habe noch ein Programm. Ähm, ich glaube, wir sind gar keine Wölfe am Rumlaufen. Ne? ja schon eine Stunde an die Vorbereitung ne? Okay ja aber das muss ja durchdacht sein ne? So Position noch ähm ich komme gar nicht an den die an, sehe ich gerade also ich muss ja schon reinstürmen wie ein Blöder ne hier aber hier werden wir werden mir wenigstens nicht die HP jedes Mal abgezogen. So entschuldigung, warum hat sie eine Verteidigung von 14 nur? Weil <lacht> wir haben so viel Schaden gemacht anscheinend. Ja, ich muss halt wissen, ne, was die die wir machen, ne? Oh, sehr viel ähm, werte ja, macht ja keinen Sinn jetzt, ne? So. Puh, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich glaube nicht, dass das hier irgendwie funktionieren wird. Gehen wir einfach rein. Wird schon klappen. Nell, Nel oder Danilo wird besiegt. Also nicht das heißt ja. Okay. Einer. Wird schon irgendwie klappen. Okay. So. Also erst was ich natürlich machen muss, ist... Eher. Jetzt bin ich mir nicht sicher, kann ich jetzt so darüber fliegen. Und erzählt halt also, das zählt als so, das heißt, ich komme da gar nicht rüber, Mann. Und sie hat Donner ausgesetzt, heißt, sie kann sowieso nicht hier. Die Typen doppeln. Was hat für eine Starposition? furchtbar. stark das ist so, aber der dieb wird nach rechts natürlich gehen ne? nach unten meine ich das ist aber schon irgendwie die Diebe, die bewegen sich wahrscheinlich im ersten zug schon ne? Also, ja, ich könnte den Arbeitsab hier einsetzen, ne? oh, da kommen so viele Leute auf mich los. Das ist echt nicht einfach hier gerade. Geschicklichkeit 5: Geschicklichkeit. Wenn ich ihn ja im ne, Stahlschwert, wenn ich ihn dahin packe, ne? schafft er es die Typen dazu erledigen? 26, er würde 13 mal 13, aber ist okay, glaube ich. So, da muss ich ihn ja einsetzen. Er sich um die erne ne? Fangen dich daneben. du noch ein bisschen mehr Schaden mass. So, du mal dahin, würde ich sagen. du musst dann im fall hat sich der dieb sofort bewegt erstmal da eingehen so dann hast hat jemanden hammer wir du hast noch ne ja so viel Mast 28 18 Schaden, äh, das sind 36 Schaden, das heißt, sie hat noch 9 AP und er macht so gut wie gar keinen Schaden. Ne? 16 9 Geschicklichkeit ist halt eigentlich überleben. Ne? dann können sie sowieso nicht von allen getroffen werden sie müsste eigentlich überleben okay, Was macht sie noch mal ah, ja genau man könnte natürlich auch helfen Okay. Okay, komm, aber. Mal hey, du musst die Demiker dau Koka seh. Singen nicht so leiden da. Ok, keine Verstärkung socken. Aber der eine hat irgendwas gemacht. Ich hätte noch nicht mal da. Oh, muss ich kenne ich. Da kann schon so viel leute auf mich los. Boah. Ja, du muss echt darüber nachdenken, welche Charaktere du hier mitnimmst, ey. Ja. So, diese Situation läuft aber. barker ja oh. so, und die die waren sich noch nicht mal bewegt ich mache mir ja voll umsonst ja Schiss anscheinend mhm. also, konnte ja sehr gut. so du wirst ihn erledigen können ne sie hat oh, oh Gott ich hoffe ich brauche keine Heilung okay ich krieg den noch nicht mal down cool okay da schon mal nicht gut aber ich habe mal Marv, Warf, altes haus wie geht's? wie steht richtig down ja krieg ich so was von Ah ja, stimmt so aber ich muss jetzt mal gucken ähm, du hast eine angriffskraft von 15 Was hat er überhaupt gerade gemacht ach da warst du gar nicht ne kampfen wenn ich 15. Das heißt, du machst Schaden gegen ihn. Zwei Schaden machst du gegen ihn. 15, 22. Ja. Ich muss wahrscheinlich. Jetzt ist die Musik schlecht. So, entschuldige. aber ah, du bist beschützt. Deswegen Dann kann ich gar nicht auf dich losgehen. muss glaube ich einen mit einsetzen ne so dann mache ich den ja ne muss ich ja da machen ne ah ist Zeit ja da muss ich halt auch wenn ich mich dahin platziere dann ähm, du wirst nicht von ihnen erledigt oder oh doch wenn ich mich aber hier bewegt dann gibt der hier rein aber oh, warte er könnte ja gar nicht von ich habe keinen das hat kein Schutz mehr hm. da, da muss ich ein halb einsetzen ne? da wird ihn sogar voll ein. Aber oh, warte mal. Die von dem im Umfang von zwei Ein... Oh! Cool. Stimmt. Ich benutze die heime deswegen habe ich das... Deswegen ist das noch nie irgendwie der Fall gewesen, ne? <lacht> cool <lacht> stimmt ich habe noch nie Heilmittel eingesetzt deswegen wusste ich nicht so was ist das hier ein Zauberungs Effekt ja. er geht, gegnerische Kursschläge für einen Zug du hast irgendwas gemacht ne ah du hast einen von deiner dinge ja benutzt ne 16 25 27 das müsste ich eigentlich hier erledigt kriegen du bist nicht in dem Wald oder nee ähm. Alter, cool einer mit ein schlechter typ ist ich verstehe das nicht dann kann man nur so einen charakter irgendwie reinpacken so ich muss näher dran gehen oh. alter guckt sich dann einer an mann gott sei da man gibt eine stahl Axt. Okay, dann... Folgendes, ne? Du bist hier rein. Du diesen Typen absolut fertig machen, aber oh, sie macht mehr Schaden. wegen ganz skill. Ja, sie ist ja eindeutig stärker als jeder Charakter, den ich habe. Jetzt schon eine weiterentwickelte. Sie ist ein Beserker, aber 18. Das also auch So, Verteidigung 17. Ähm. Äh. Kein Heiler unten, ne? Ah. Mm. Geschicklichkeit 7 was ich noch versuchen könnte ist kriegt den noch nicht mal down kriegt den noch nicht mal down ja gut. Ja. ich irgendwas mit verpasst hier mit dem bruder oder so oder versteht halt nicht so ganz aber oh, sie kann heilen sehr gut innerhalb von zweifeln ein gegner dieser eine krit plus 10 zwei züge ich meine darauf könnte ich irgendwie jetzt ja hoffen dass er mann krit macht ne? er nimmt 16 mal 2 das sind 8 nimmt 16 schaden aber wenn er glück hat kritet er das Ding hat schon mehr das Denkt das Ding hat schon mehr Trefferchance als das gibt es jetzt nicht? Ja, oh. oh, also hey, die kann euch ein bisschen Schaden nehmen. Ja, ja das geht oh, sehr gut. ja war cool da kommt schon der nächste oh, schade, ich dachte da ja noch ein krit jetzt so, ehrlich ich finde ehrlich gesagt da ist noch schwer genug gerade da müssen ich jetzt schon direkt hier irgendwie verbündete kommen kollegen so war ja 17 27 das ist echt nicht nett gerade die mir hier vorsetzen das so, mir gefällt lange die Situation hier mit ihr wie sie ja schön irgendwie die Gegner ich mache null Schaden. Was für ein Unterschied, ne? Darf ich werde ja sehr viel mehr Gegenstände einsetzen, als in meinem Hauptspiel. sich irgendwie wieder die anlocken. 30. Mir ist die Situation gefallen, wo ich hier Dings, äh, mit ihr die Leute angelockt habe. Gehe ich im nächsten Zug nicht? Ne, ne. Lass mal hier ein bisschen heilen. Ich auch den einsetzen ne ich auch machen könnte es einsetzen dann den Hammer ausrüsten Schicklichkeiten 9 ja kann ich hier reingehen ne der ja Magier einer Ist glaube ich in Ordnung Das klar, cool. Dann kann sie haben noch ausrüsten, den fertig machen. Hoffentlich hast weißt du Trank der Magie das gefällt mir nicht. Mhm. Vor allem die Magier sind so viel stärker. Ne? ich mal an wie viel stärker die sind im vergleich zu mir okay den Türm kann ich erledigen Aber ich habe zu wenig leute gerade einem Schlag. War ich nicht mal zwei Schläge. jetzt kommen die natürlich auch alle. Oh, ehrlich. Vorrativ Fehler mit. Ja, okay, das ist zu viel. Er ja, könnte mir nicht so viele Gegner ihr vorsetzen, machen Das ist ein bisschen krass hier gerade. entschuldige wie viel machst du nur? Okay, also wenn ich euch jetzt, wenn ich hier sie hinpacke ne? mit großer e ne dann macht sie die Gegner eigentlich alle platt. Ne? Machen wir das. So und nicht bald im Auge erstmal. Je nachdem, wo du jetzt hingehst gleich. Ne, ich packe dich mal hier hin, Ne, oder auch nicht. Vergiss es. <lacht> obwohl äh. 32 ich Warte mal, doch genau, das werde ich machen. Mit dem Hammer wieder. wissen im Wald. Das heißt, du hast mir ausweichen. Jetzt mache ich eine Drachenader. Das ist ja noch mehr Ausweichen. Ausweichen 101 und die kann mich nicht treffen. Cool. Und du stehst da, du machst nichts. So, mein Plan war eigentlich jetzt hier die zu erledigen, aber da sind schon die nächsten gekommen. Also, was zum hier bitte soll ich dagegen ankommen? Es ist dann 18, die könnte ja ein bisschen reißen. So viel Resistenz ja ne? so. Was soll ich hier machen? also möglich. So warte mal der kann ich ein Donnerschwert geben. Ne? Warte mal, ich habe ja doch. Du mal Donnerschwert, ne? kannst du da ausrüsten oder C? Ah, alles klar. So, du nimmst mal Donnerschwert. Mache ich sowieso nicht. Okay, Evertoner ist ja nicht effektiv gegen Drachen, ne? Ich denke an Radiant Dawn. Ja, 27. Was einfach halt, ich hier machen werde, ist. Machen werde das ihn ja mal angreifen, sogar getroffen. Sehr gut, dann gehe ich hier hin und lasse da Donnerschwert ausrüsten. Und jetzt soll es ja eigentlich gut gehen, ne? halbwegs. Man denn du das mal. gibt es gleich hier, ne? Hätte ich vorher machen sollen, egal. was geht. Wir gehen alle noch auf See los anscheinend. Okay. Ja, ist okay so. Und er rennt da unten hin. Aber du bist noch in Reichweite von mir. Oh wow, sie macht sie fertig. Nicht mit gerechnet. So, ja, er geht natürlich auch sie geht natürlich auch ihn los. Schon gedacht. da oh. oben lang geht wieder oben lang. Okay, und keine Verstärkung zum Gott sei Dank. Oh, so, jetzt werde ich ein paar Leute umkippen sehen. Boah, ein So, ähm, kann ich dich erledigen? Ich glaube, ich kann ich erledigen, ne? Bevor du hier abhaust, ne? Dann habe ich noch ein paar Netzangriff hier. habe ich noch ihren Langstreckenangriff, ne? So, ich weiß nicht, wo du hinflüchten musstest, ne? Aber ich kann dich nur einholen ich hier hingehe, dann musst du hier durchgehen, durch den Wald, was dich ein mehr Dingens kostet, ein mehr Bewegung. Ich laufe ich zwei zweimal damit an und du bist weg. Da komme ich mir den Schatz vor, ne? Und falls der eine Dieb sich denkt, irgendwie hier lustig zu sein, ne? Dann schieße ich den einfach ab. Mit Panett. mit ihr zuerst an. Sag. Einfach damit Eti sie heilen kann. Ne? Okay. So habe ich ja immer noch ihn ja zum tanzen. Ne? Ja, man kann sie auch heilen. Boom, alles klar. Okay. Ich weiß nicht ob mir die situation ja gerade gefällt ähm, ich muss dich glaube ich angreifen ich muss wahrscheinlich mit dings hier einsetzen ja mit lehnen muss ich mit kajas fähigkeit einsetzen ich hätte jetzt nicht gedacht dass sie so stark mit dem donnerschwert ist Sie kann stehen bleiben. Ne? Ja. Ne? 16. Okay, macht nichts an Schaden. Richtig erledigt. Nö. So, ähm. Muss mal kurz hier gucken. Warum hältst du so viel aus wegen Abwehrhaltung, ne? Ich glaube nicht, dass wir das hier überleben werden. Meine Magie erreicht mich nicht. Oh. Ja, da muss ich mal hier versuchen. Ne? Oh Gott! Okay. So, ähm, wenn die beiden auf mich losgehen, das sind 27 Schaden. Das sind 20 Schaden. Solange er mir nicht 12 Schaden macht, ist das okay, was er nicht macht, alles klar. Okay. So, muss ich jetzt mit Kaya einsetzen? Ich glaube, ich muss mich gar nicht einsetzen so ähm, hier geht beide auf sie los du machst einen Schaden äh, du machst ein Schaden dann hat sie 12 du machst neun äh, Schaden sie überlebt hat du machst also du hast auf jeden Fall ihn weg Okay, ich muss noch nicht mit Kaya einsetzen. Das Gute ist, ich muss nur dich heilen. Alles klar. Ja, was? Was gemacht? Ja. Ja. das gut ja. Wow, Hat sogar überlebt okay. mm -hmm. ach, ganz so gegen all die hier ankommen. Ich glaube eher nicht, ne? Ach. jetzt überhaupt hin? Nach rechts oder nach links? Nach links wahrscheinlich, ne? Ja, einen Moment mal. Wenn du dann links gehst, ne? Dann habe ich doch was hier. <lacht> okay, ich meine, ihr könnt's auch hingehen, aber ich nehme an, sie geht hier, hin, ne? machen wir dann am Ende. Äh... Ja, du kannst ihn wegputzen, sie wegputzen, was auch immer. sie nicht mal weg gut, ja machen wir den ja und sagen ich war voll Zack. ja war schlecht die waffe ist wenn die nicht hochgerüstet und abiert ist Hier hin. Jetzt muss ich mal was gucken. Hm. Okay, ähm. Mein Jahr, nee. Das Gute ist. Ich gerade, ich kann den Dieb so oder so erreichen. Den einen muss ich gar nicht abschießen. Sehe ich, ich werde noch gleich sehen, warum. Vier Bewegung, drei, vier. Und zwar, gehen wir hier erstmal, ne? dem nämlich hier hingeht, ne? Dann kriege ich den immer noch. Ja, leicht, warum? was Lass mal kurz gucken. Ich meine, ich kann ganz eindeutig jetzt nicht hier runtergehen, ne? Weil die mich fertig machen. Ne? 31, ja, das sieht nach sehr viel Tod aus, ja. Also jetzt mein plan okay? Wenn ich richtig liege, dann geht der Dieb nach unten links, ne? bedeutet ich könnte sie erst hier hinten ich könnte eigentlich den dieb abschießen aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher bewegt sich nach da nennen das heißt ich mache das so einfach Okay, was passiert? Na, nein, er geht nach rechts, natürlich. Cool. Mit cool meine ich nicht cool. Okay. Okay, da macht die, da macht die Situation jetzt ziemlich einfach, ne? ich könnte sie von ihr aus schotten haben ja du bist tot ich weiß nicht wie wichtig ein proaktiv sein wird auf dauer aber kein ja schaden ne? so ja, geht der aber auf mich los ey. aber ist egal weil ja was macht jetzt überhaupt das ding egal. Die hochheilen. So. sie hochheilen sie dürfte ja eigentlich nicht treffen ne? nein und nein okay Okay, ähm. dann kommt er erstmal hier mal hier, in, ne? mal hier in. So. Okay, die, die, die bewegen sich immer noch nicht. So. Und das sieht er ja vielleicht ein bisschen folgt aus auf erster Sicht, aber... Wir dürfen nicht vergessen, sie hat Sigurd ausgesetzt. heißt, sie kann sich bewegen danach. So, ich würde dir bewusst mal hier hin bewegen. Ne? Bleiben mal hier. Hm. Wenn am liebsten noch warten, die Situation erledigt ist, damit wir hier schön uns um äh, das hier einsammeln können und dann den nächsten wir abschießen können, also, jetzt wenn nicht, wird das hier funktionieren. Ich werde gleich sehen, warum. Hm. Wo ich brauche, wahrscheinlich ne? wir machen folgendermaßen: Wir machen den hier wieder. Das war schön. Sicherheit, glaube ich, ne ah, 97. Da ist immer noch hm. Ach so. Mal sehen, ne? Oh, warte, ich kann angreifen. Das ist so broken, ne? Klatsch! Und ja. Und du stehst einfach da und hockst da, ne? treffer Trefferchance. So.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 Pseudo-eth hier, so. okay. wir wird dann langsam ein bisschen zu bunt mit dem verstärkungs da.